Äh, wollen wir denn Revolution, äh, wäre die Gegenfrage, die ich stellen würde. Gewissermaßen ja, weil wir in politischer Bildung häufig einen Teil von Institutionenbildung haben. Ähm, wenn du mich persönlich fragst, meine persönliche Meinung ist, äh, dass wir es mit dem politischen System, in dem wir leben, gar nicht so schlecht getroffen haben und dass ich gar kein so großer Fan von Revolution bin, ähm, weil ich unser politisches System als relativ wandlungsfähig und relativ beeinflussbar empfinde. Natürlich ist es nicht so partizipativ, wie sich das viele Menschen vorstellen, aber im Vergleich zu so circa 50 Staaten der Welt, die in Diktaturen äh, sich organisieren oder organisiert werden, glaube ich, haben wir schon die bessere Wahl.